Für mich bedeutet es, Zivilcourage zu zeigen, vor allem in großen Städten und natürlich auch auf dem Land, aber in großen Städten geht es oftmals verloren, dann den Dialog mit Menschen zu suchen, die vielleicht eine andere politische Meinung haben als man selbst und ähm, mutig sein.